Da bin ich wieder. Und ich habe nachgeschaut. Also, im Internet steht, dass man. Ähm, dass man. Das hat irgendwas mit dem Brief von Dexter zu tun. Den muss man Watras geben, dann nimmt er einen in den Ring des Wassers auf. Ich meine, ich bin doch schon drin, oder nicht? Ähm. der Lebensenergie. Habe ich ja gerade gelootet. Nachricht. Ja, diesen Brief von Dexter und dem muss man Watras geben und anscheinend nimmt er einen dann in den Kreis auf und dann äh, geht's auch weiter. Da ist nichts zu holen. Also muss ich nochmal mit Watras reden. Was ich dem noch erzählen kann, äh, ist mir ein Rätsel. So, hier sind noch mehr Kisten. Huch, die war ja gar nicht abgeschlossen, obwohl da ein Schloss vorhängen. Interessant. Ein bisschen Brot für die Welt. Pa! Super! Kawaii! Pa! Äh. Wir kümmern uns noch ganz kurz mal um die Minecrawler. Hallo Minecrawler! Hier nimm das. Was, das ist ein Golem? WTF, wo ist denn der her? Gespawnt. Was? Wo kommt der her? What? <lacht> wo kommt der scheiß Golem her? Der ist da einfach, der steht da einfach und ist einfach gespawnt. Willst du willst mich doch verarschen. <lacht> Warte mal, ich speichere mal. Das ist nicht dein fucking Ernst. Wieso steht da ein Golem in diesen Höhlen? Greift er mich auch an? Sieht ja aus wie ein Bug, der bewegt sich gar nicht. Ja, ist ja gut. Lass mich mal ziehen. Die haben so viele Attacks wie diese scheiß Mindcrawler, ey. So. Okay. Der bewegt sich immer noch nicht. Not a. Fuck was given. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Entweder ich interessiere ihn nicht, oder er hat mich einfach nur noch nicht gesehen. Hallo? Hallo, Herr Golem? Hä? Er bewegt sich auf jeden Fall, aber... man halt die Fresse! Ich finde ja geil, wie ich Feuerbälle schmeiße. Mann, lass mich doch ziehen! Wenn ich Feuerbälle schmeiße und Mana verliere, aber das Ding einfach nicht trifft. Obwohl er wirklich direkt vor mir steht. Warum funktionierst du nicht? Hä? Was? WTF? Ich verstehe diesen Golem nicht. Der ergibt keinen Sinn. Ich glaube, das ist ein Bug. Der soll hier gar nicht sein. Das Spiel ist verwirrt. Machen oh, wir erstmal mal <lacht> einen Screenshot. <lacht> Ey. Abstrus, abstrus. Der Golem, der keiner sein möchte. Noch eine Steintafel. Und ein Schwert. Und ein Lederbeutel. Stimmt, wir haben ja ein paar Lederbeutel bekommen. Die muss ich mal öffnen. So, 50 Goldmünzen. Und 3x25. Da war noch was. Ein Kriegsball. Was habe ich eigentlich für Waffen bekommen? Grobes Langschwert. Alles klar. Da sind ja noch mehr Goblins. Äh, Golems. So. Was? Sag mal nicht, die werden gleich äh, lebendig. Sieht irgendwie gefährlich aus. Ah, oh, ja, schmeckt der Scheiße. Ah. Oh. Mh, so mag ich meinen Kaffee. So richtig schön eklig und bitter. Das macht einen doch richtig schön wach. Und vertreibt auf jeden Fall den Appetit. Huch, scheiße, den Krie Krieger. Nein! Oh. Gott, Alter! Fick dich, Delfin! Ich hasse einfach diesen Attack-Speed der Minecrawler. Der ist so nervig. Die lassen mich gar nicht richtig angreifen. Ja, hier ist aber auch nichts. Super! Ein riesengroßer Raum voller... <lacht> ...heißer Luft. Und ne Minecrawler Krieger. Minecrawler. So, oben höre ich auch noch weitere Crawler. Da, noch ein Warrior, ey. Mann, <lacht> Was war das gerade, Alter? <lacht> ich sag euch, die tun nur tot. Diese Sch. Was ist denn für ein Sound? Die tun nur tot, diese scheiß Golems. Die tun nur so. Das Dumme ist, ich, ich kann nicht an dem Minecrawler krieger vorbei. Oh, leck mich auch. Leck mich auch. Ich beschwöre jetzt ein paar Goblins, ey. Nein, ich, ich soll doch nicht die Golems angreifen. Oh, Alter. Oh. Ist das euer scheiß Ernst? Ihr sollt nicht die Golems angreifen, die sind tot Ihr sollt den fucking Minecrawler-Krieg angreifen, das Ding, was sich auch bewegt. Ey, manchmal fuckt mich die KI so ab in Gothic. Die gibt mir manchmal echt den Rest. Die ist so witzig, aber auch irgendwie so dumm und kontraproduktiv. Egal, ich mach das selber, ey. Alles muss man selber machen. Fick dich, fick dich, fick dich. Ich wette gleich, wenn ich äh, irgendein bestimmtes Item aufhebe, erwachen sie auf magische, wundersame Art und Weise zum Leben und ich muss äh, sie entweder töten oder vor ihnen abhauen. Ach ja, ich stelle mich schon nur drauf ein. Egal, wenigstens beschäftigen meine Goblins den so lange. Links, links, rechts, rechts, links, äh, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Jetzt haben wir einen Morgenstern und einen Lederbeutel. Yay. Dann haben wir noch einen Kelch, Silber, eine Schale. Sonst noch irgendwas? Juwelenschale, Schatulle. Hier vielleicht noch irgendwas? Oh fuck, der wird schon... Äh, der erwacht schon zum Leben. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Jetzt, jetzt geht's los. Oh fuck. Okay. Aber der nicht. Ha! Scheiße, doch jetzt erwacht er zum Leben. Fuck. <lacht> ah! ah. Lauf! So, Golems geben mir auch ganz schön viel Erfahrung, nicht? Ich sollte auf jeden Fall mal später, wenn ich stärker bin, äh, nochmal hier vorbeischauen und mir dann die ganze Erfahrung nochmal holen. So, ich bin draußen, yay! Ich hätte es mir schwerer vorgestellt. Naja. Was gibt es denn hier noch so zu finden? Feuerwarane. Hm, die ist ein bisschen schwerer. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwie, äh... Man sieht, wie viel mein Kugelblitz voll aufgeladen abzieht. Okay, scheiße. Ein bisschen ist noch untertrieben. Die sind schon äh, mindestens doppelt so schwer wie normale Warane. Ich würde vielleicht gerade so einen Kampf gegen einen einzigen überleben. Egal, egal. Ich gehe hoch. Hier oben war ich auch noch nicht, glaube ich. Da kommen wir, glaube ich, rein. Oh, hier ist Gold. Mhm, Gold. Oh, Gold. Oh, noch mehr Gold. Oh. Oh, ganz viel Gold. Mhm, oh. Ah, ja. Oh, eine alte Steintafel. Oh, noch mehr Gold. Oh. Mhm. Oh, oh, ja. Oh, noch mehr Gold, mm. oh, oh, ja, genau so, genau so, oh, eine alte Steintafel, oh, noch eine Goldmünze, mm. und eine Truhe, oh, noch mehr Gold, dahinter, mhm, so, jetzt aber eine alte Truhe, ich weiß gar nicht, wie viele Dietrich ich noch. Aber auf jeden Fall nicht. Oh, noch mehr Gold. Mm, noch mehr Gold. Oh, da liegt noch ein bisschen mehr Gold. Und hier habe ich doch auch noch eine Goldmünze gesehen. Wo ist sie? Wo ist sie? Scheiße. <lacht> da ist sie doch. Aber ich komme nicht ran, weil die, weil die Kiste draufsteht. Links. Äh, nee. Rechts. Links. Rechts. Links. Links. Rechts. Rechts. Links. Nein, scheiße. Das war mein letzter Dietrich. Rechts, links, links, rechts, rechts, rechts, dann wahrscheinlich. Rechts, links, links, rechts, rechts, rechts, links. Ork schlechter. Wow. Wert 1300. Theoretischer Wert, nicht der reale. Der Real, reale Wert ist dann vielleicht äh, ein Zehntel oder ein Hundertstel davon. Ich hab fast schon Bock, das Spiel noch mal als Krieger durchzuzocken. Hier gibt es teilweise echt geile Waffen. Oh, was haben wir denn da hinten? Ist das ein. Oh, ein Schattenläufer. Ich sehe einen Schattenläufer. Und da unten sind Goblins. Goblins. Komm, sagen wir mal hallo. Scheiße. Nein, ich habe den Schattenläufer angegriffen. Boah, ich mache aber ganz schön viel Schaden damit. Alter! Und ich bin außerhalb seiner Agro-Range. Ich bin so weit weg, dass die, dass die KI mich gar nicht mehr äh, findet. <lacht> wie geil. So, kommt her. Kletter mal schön. <lacht> der klettert hier wirklich. Ich wusste gar nicht, dass Goblins klettern können. Boah, das ist neu. Oh, Alter, wie schnell klettert er denn? Voller Free Climber. Komm mal runter hier. <lacht> wie der sich lang legt, ey. Ah, oh, schön. Ja, das Problem kenne ich auch, du scheiß Goblin, ey. Da gehst du einen Schritt und dann fliegst du erstmal 10 Meter weiter. Wie der sich auf die Fresse gelegt hat. Oh. Eine richtige Panne, ey. Es müsste eigentlich so eine upsi pancho show für, für Spiele-KI geben. Da ist nichts Für NPC-KIs. Das war gerade so witzig. So, sauber. Das gibt auf jeden Fall mal einen Schattenläuferfell. Hatte äh, der hier irgendwas bewacht, zufällig? Nee, wie es ausschaut, nicht. Konnichiwa! Eine Kiste die zum Glück nicht abgeschlossen ist, die ich schon gelootet habe. Hallo? Geh zurück. Hm. <lacht> mm. ist aber nichts mehr, ne? Ne, hier sind nur noch die Feuerwarane und dann war es das auch. Obwohl, ne, da sind noch ein paar Blutfliegen. Die hole ich mir noch. Da. Gut, und dann würde ich mal sagen, auf zur Stadt. Auf zu Watras. Und wie? das funktioniert jetzt nicht. Jörg Kazing! Manchmal wieder unsichtbar. Digi. Ey, ist das dein Ernst? Nee, leck mich. Diesmal nicht. Nö. Achtet mich nicht, ich bin nur ein Geist. Ich fühle mich gerade wie ein Drangstock, mal. Alle, die äh, das Spiel durchgespielt haben, die wissen, was ich meine. Ey, ja, warte mal. Ich will zu... Ich will zu... Bospa. Ich habe neue Fälle. Nein, das wollte ich nicht. 40 Gold. Gute Arbeit. 250 Gold, sauber. So, jetzt nochmal, zeig mir deine Ware. Ich habe nämlich auch ein paar Waffen für dich. So, auch schlechter gibt 195, 135, 98. So. Gut. Ich habe was anderes gehört. Ich wäre mir da nicht so sicher. Dann auf zu Ich habe da meine Und an diesem Ort waren Ordnung und K... Wegen der Ver... Ja? Ich will jetzt... Was hast du... Bisherle Scheiße. Wegen dieses... Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin... Oh ja, das habe ich doch auch schon gemacht. Mann! Ich habe noch eine... Gut. Hier. Erzähl... Als Anwärter auf... Aber ich werde dir sagen, was ich... Ich habe keine neuen Dialogoptionen, oh, oder? dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Mhm. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, <hörst> kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dein Teil wenn du einer von uns bist. Natürlich. <hörst> Ich hätte ihn die ganze Zeit einfach nur ansprechen sollen und ich habe es nicht gemacht und er hat die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich ihn anspreche und ich hab's nicht gemacht. Ah, und ich eier da durch die ganze verdammte Welt und suche nach irgendwas, was mich weiterbringt und ich hätte einfach nur mit ihm mehr quatschen sollen. Ich bin so ein asoziales Stück, warum rede ich nicht mit den Leuten, ey? <lacht> genau oh Gott! Ihr? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien das ist so... Ich will... Ich will mich am liebsten vor den Zug werfen, ey. Oh. ah. Oh. Und ich gucke zweimal sogar im Internet nach dieser scheiß Komplettlösung. Und alles, was es brauchte, war einfach nur ein paar mehr Worte mit dem zu wechseln. Da sieht man mal wieder, ey. Asozialität. Sozialität? Asozialität? Ist das Wort legitim? Asozialität äh, zahlt sich manchmal nicht aus. Nur manchmal, aber manchmal echt äh, an den Stellen, wo man es am, am, äh, am meisten braucht. Ich wollte schon sagen, am wichtigsten. So, auf zu den Wassermagiern, ey. Und bitte erschießt mich danach. Ich glaube da nicht dran. So, Taverne, Taverne. Mann, ich bin gerade so salty ey. Ich bin so salty. Ich bin so fucking salty. Ihr sieht auch aus, als ob es weitergeht. Ehrlich gesagt. So, Saturnus. Jetzt muss ich zu dem alten Ficker. So, Hey du. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Solange Vatras mir kein eindeutiges Zeichen übermittelt, das dir zu trauen ist, werde ich den Ring bei mir behalten. Ja, ich habe ein eindeutiges hey. Zeichen. Ich habe den scheiß Brief. Gib Solange Ich habe doch den Brief. Oh, warte mal. War das der Brief von Dexter, den ich lesen sollte und den ich dann Vatras geben sollte? Huch. Ich habe aus Versehen wohl den falschen Brief gelesen. Steintafel der Lebensenergie? Hä? Habe ich noch eine gelootet? Steintafel des Bogenschützen. Äh, wo ist denn der Brief von Vatras? Nein. Ach, den Brief habe ich gelesen. Scheiße. Ist denn Watras Schreiben? Hä? Ups. Bevor ich der. Äh, Watras erst, dass ich dem Ring des Wassers. Äh, hä? Er hat doch gesagt, er, er setzt ein Schreiben für mich auf. Oder nicht? Dass ich mich der Expedition anschließen darf? Oder habe ich gerade nicht aufgepasst vorhin? Ich spreche mal mit dem anderen Typen, der vor dem äh, direkt vor dem Tor steht. Ansonsten muss ich nochmal zu Watras eiern. Mann, ich will diese Folge richtig gut beenden. Und zwar mit dem Einstieg ins neue Kapitel. Beziehungsweise ins Add-on. Hey, du. Hä? Was hatten die mir jetzt versprochen dort? So auf dem Hafenstadt. Okay. Alles klar. Ich weiß nicht, was das war. Sowas hatte ich auch noch nie. Aber hey, es gibt für alles ein erstes Mal. Trotzdem sehr merkwürdig. Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Warum ist denn hier die Hafenstadt auf einmal schwarz? Warum ist denn alles schwarz? Ich verstehe das nicht. Okay, dann muss ich gezwungenermaßen an dieser Stelle die Folge beenden, sonst nimmt sie auch wieder Übermaß an. Hä? <lacht> es funktioniert anscheinend alles, nur dass äh, der Bildschirm angewiesen. ist schwarz. Ja, okay, gut. Wie Tiere, Wölfe wie Schafe. I don't fucking und get what's going on. Egal. Danke fürs Einschalten Entstand und man sieht sich dann in der nächsten der Folge, Welt. wenn hoffentlich das Spiel wieder nicht komplett ist schwarz viel, ist. Ciao.